Mir persönlich war gar nicht klar, dass Deutschland im europäischen Vergleich eher abgehängt ist, wenn es um gleiche Bildungschancen für alle geht. Denn blöderweise entscheidet hier deine Herkunft immer noch stark darüber, was du immer werden kannst. Beispielsweise Arbeiterkinder machen weniger häufig Abitur, wie die Kinder eines Bankdirektoren. Das Ziel Nummer 4 setzt sich in Köln dafür ein, dass alle Kinder die gleichen Chancen bekommen, auch wenn sie von zu Hause eventuell nicht so viel mitbekommen haben. Eine gute Ausbildung ist nun mal Grundlage für so ziemlich alles. Ich gebe jetzt einmal wöchentlich kostenlosen Nachhilfeunterricht und es ist echt schön zu sehen, wie die Kinder Fortschritte machen und das ganze Wissen aufsaugen wie so kleine Schwämme.